Ein Minkowski-Diagramm ist ein Raum-Zeit-Diagramm, ein Koordinatensystem. Es besitzt eine Zeitachse zur Angabe des Zeitpunkts und mindestens eine Ortsachse zur Angabe der Position von irgendwelchen Objekten. Ein Punkt im Minkowski-Diagramm ist durch eine Orts- und eine Zeitangabe bestimmt und wird Ereignis genannt. Es gibt also an, wann und wo etwas stattfindet. Die Bewegung, aber auch das bloße Dasein eines Teilchens, eines Sterns oder eines anderen Objekts, erzeugt eine sogenannte Weltlinie im Minkowski-Diagramm. Diese stellt die Bahn dieses Objekts dar. Die Weltlinie ist sozusagen die Aneinanderreihung von allen Ereignissen, die diesem Objekt zustoßen. Die Steigung der Weltlinien entscheidet darüber, wie schnell sich das jeweilige Teilchen bewegt. Je flacher die Weltlinie ist, desto schneller ist das Teilchen. Der eingeschlossene Winkel ist gegeben durch Tangens Alpha ist gleich V durch C. Wie sehen die Weltlinien von Lichtteilchen aus? Die Lichtgeschwindigkeit wird, wie du weißt, in jedem Bezugssystem gleich wahrgenommen. Egal ob du dich bewegst oder nicht. Du wirst immer Lichtteilchen, genannt Photonen, mit einer konstanten Lichtgeschwindigkeit messen. Aus diesem Grund wählt man die Maßstäbe der Achsen im Minkowski-Diagramm so, dass die Weltlinien von Photonen in jedem Koordinatensystem eine Winkelhalbierende darstellen. Dies kannst du erreichen, indem du auf die Zeitachse nicht t, sondern c mal t aufträgst und beide Achsen in derselben Längeneinheit und mit derselben Skalierung bemisst. Also zum Beispiel Lichtjahre und Lichtjahre und zwar mit Skalenstrichen im gleichen Abstand. Wenn nun ein Photon zum Zeitpunkt 0 vom Ort 0 nach rechts ausgesendet wird, dann wird seine Weltlinie immer einen 45-Grad-Winkel zur Zeitachse und zur Ortsachse einschließen. Die Lichtgeschwindigkeit ist die maximale Geschwindigkeit im Universum und kann nur von masselosen Photonen erreicht werden. Daher können die Weltlinien von Objekten mit einer Masse niemals flacher sein als die Weltlinie eines Photons. Ihre Geschwindigkeit kann sich zwar der Lichtgeschwindigkeit nähern, aber sie niemals erreichen oder gar übersteigen. Auch ist es in der relativistischen Mechanik nicht möglich, eine Relativgeschwindigkeit herauszubekommen, die größer ist als die Lichtgeschwindigkeit. Beobachtest du von der Erde aus zwei Raumschiffe, die jeweils mit 60% der Lichtgeschwindigkeit in entgegengesetzte Richtungen von der Erde wegfliegen, dann heißt es nicht, dass sie sich aus Sicht eines der Raumschiffe mit 120% der Lichtgeschwindigkeit voneinander wegbewegen, wie es einem Erdbewohner erscheint. Nein, nein, das ist in der relativistischen Mechanik nicht möglich. Um das zu überprüfen, lasse einen der Raumschiffkapitäne ein Lichtsignal zu dem anderen Raumschiff senden. Du wirst sehen, es würde beim anderen Raumschiff ankommen. Da sich aus Sicht des Kapitäns das Signal mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, und es irgendwann das andere Raumschiff einholt, bedeutet es, dass sich das zweite Raumschiff langsamer als mit Lichtgeschwindigkeit von ihm entfernt. Die Weltlinien von Photonen sind immer gerade. Sie können nicht wellenartig sein, weil das Photon eben eine konstante Geschwindigkeit hat, also nicht beschleunigt wird. Weltlinien von beschleunigten Teilchen sind dagegen gebogen. Beachte, auch an jeder Stelle der Biegung darf die Weltlinie nicht flacher sein als 45 Grad. Eine wie hier gezeichnete gebogene Weltlinie bedeutet, das Teilchen pendelt hin und her, wobei es an den Maxima und Minima seine Richtung ändert. Ein Photon kann aber auch seine Richtung ändern, wenn es beispielsweise hin und her reflektiert wird. Das erzeugt eine Zickzack-Weltlinie. Der Winkel an den Reflexionsstellen muss logischerweise 90 Grad betragen. Bei Minkowski-Diagrammen weist du dem System, welches du als Ruhesystem festgelegt hast, ein rechtwinkliges Koordinatensystem zu. Dabei steht es dir nach dem Relativitätsprinzip natürlich frei, welches System du als ruhend betrachten möchtest. Die Weltlinie eines ruhenden Teilchens ist somit eine senkrechte Gerade, die parallel zur Zeitachse verläuft. Die Weltlinie eines Teilchens am Ort 0 verläuft also genau entlang der Zeitachse. Ereignisse, die auf derselben zur Zeitachse parallelen Weltlinie liegen, heißen gleichortig. Wenn du dagegen Ereignisse siehst, die auf derselben parallelen Linie zur Ortsachse liegen, dann heißen sie gleichzeitig. Sie finden an unterschiedlichen Orten, aber zur gleichen Zeit statt. Du kannst natürlich auch statt punktförmige Teilchen ausgedehnte Objekte betrachten. Zum Beispiel einen Stab der Länge L. Jedes Teilchen, aus denen der Stab besteht, bekommt eine eigene Weltlinie und die Summe davon ergibt dann eine ganze Weltfläche. Wenn der Stab ruht, ist die Weltfläche ein Rechteck. Der Anfang des Stabs hat beispielsweise eine Weltlinie bei xa und das Ende des Stabs hat eine Weltlinie bei xe. Diese beiden Weltlinien stellen die Grenzen des Stabs dar. Damit hat ein längerer Stab also ein breiteres Rechteck so viel zu ruhenden Stäben. Ein bewegter Stab nach rechts würde dagegen eine gekippte Weltfläche erzeugen und zwar nach rechts gekippt. Ein nach links bewegter, eine nach links gekippte Weltfläche. Und je schneller sich der Stab bewegt, desto stärker ist die Kippung der Weltfläche. Nehmen wir mal an, du bist der Ruhebeobachter. Das heißt, du hast ein schönes rechtwinkliges Koordinatensystem und beobachtest, wie ein Raumschiff M42 Unbeschleunigt sich nach rechts bewegt. Du und das Raumschiff hattet euch zum Zeitpunkt t gleich 0 im Koordinatenursprung getroffen. Dort wart ihr zur selben Zeit am selben Ort. Euer Treffen war das Ereignis E0. Lass uns dem Raumschiff sein eigenes Koordinatensystem zuweisen. Nach dem Relativitätsprinzip kann sich das Raumschiff selbst als ruhend am Ort xm gleich 0 ansehen. Wie du gelernt hast, liegen seine Weltlinie und die Zeitachse dann aufeinander. Seine Zeitachse verläuft dann genau entlang der Weltlinie in deinem Ruhesystem. Das Raumschiff darf also die Zeitachse des Ruhesystems im Allgemeinen nicht mitbenutzen. Wie sieht es mit der Ortsachse aus? Du weißt ja, dass gleichzeitige Ereignisse im Minkowski-Diagramm parallel zur Ortsachse verlaufen müssen. Um also die Ortsachse des bewegten Raumschiffs zu finden, musst du zwei Ereignisse finden, die aus der Sicht dieses Raumschiffs gleichzeitig passieren. Das ist nicht schwer. Dazu brauchst du zwei weitere Raumschiffe, L42 und R42, die mit dem M42 in die gleiche Richtung, mit gleicher Geschwindigkeit und im gleichen Abstand zu M42 fliegen. Wenn sich also das M42 als ruhend ansieht, dann sieht es auch die beiden neben ihm fliegenden Raumschiffe in Ruhe. M42 kann sich jetzt sicher sein, dass wenn es zwei Lichtpulse zu L und R42 aussendet, dass sie aus seiner Sicht gleichzeitig ankommen werden. Und schon hast du zwei Ereignisse gefunden, die zur selben Zeit aus Sicht von M42 stattgefunden haben. Wenn du die beiden nun miteinander verbindest, bekommst du eine Parallele zur Ortsachse von M42. Lässt du noch die beiden Lichtpulse zurückreflektieren, dann entsteht dadurch ein Lichtviereck, oder kurz Lichteck genannt. Es besitzt eine steile Diagonale und eine flache. Alle Ereignisse auf der flachen Diagonale passieren für das Raumschiff M42 gleichzeitig und auf der steilen Diagonale passieren sie am gleichen Ort. Verschiebst du also die flache Diagonale, die für gleichzeitige Ereignisse steht, so dass sie die Zeitachse bei tm gleich 0 schneidet, dann entspricht sie der Ortsachse des Raumschiffs. Wie du siehst, stimmt sie nicht mit der Ortsachse des ruhenden Systems überein. Du darfst also nicht dieselbe Ortsachse benutzen wie ein ruhender Beobachter, der die Raumschiffe in seinem Koordinatensystem fliegen sieht. Nachdem du das Koordinatensystem des bewegten Systems konstruiert hast, kannst du daran ein Phänomen der Relativitätstheorie beobachten. Nämlich, dass Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit nicht für jeden Beobachter dasselbe ist. Nimmst du zwei Ereignisse, die im ruhenden System gleichzeitig passieren, also auf einer parallelen zur Ortsachse liegen, und schaust, ob diese Ereignisse gleichzeitig im bewegten System passieren, dann wirst du feststellen, dass dies nicht der Fall ist, weil ihre Verbindungslinie eben nicht parallel zur Ortsachse des bewegten Systems verläuft. Das gleiche gilt für Gleichortigkeit. Die Linien der Gleichzeitigkeit und Gleichortigkeit der beiden Systeme stimmen nicht überein. Eine weitere wichtige Sache, die du hier erkennen solltest, ist, dass der eingeschlossene Winkel zwischen den beiden Ortsachsen und der eingeschlossene Winkel zwischen den beiden Zeitachsen gleich sind. Dadurch ist die Weltlinie des Lichts, nicht nur eine Winkel halbierende vom rechtwinkligen Koordinatensystem, sondern auch von dem Bewegten. Aus der Formel Tangens Alpha gleich V durch C und der Tatsache, dass die beiden Winkel gleich sind, kannst du folgern, je schneller sich das Raumschiff aus der Sicht eines ruhenden Beobachters bewegt, desto näher rücken die Orts- und Zeitachse des Raumschiffs an die Lichtweltlinie, bis sie im Falle des lichtschnellen Raumschiffs zusammenfallen. Verschmelzen Raum und Zeit zu einer Dimension? Passiert für ein Photon alles im Universum gleichzeitig? Was denkst du? Schreib deine Überlegungen in die Kommentare. Bis jetzt haben wir die Ausrichtung der Orts- und Zeitachse des bewegten Systems konstruiert. Jetzt müssen wir uns noch um die Skalierung der Achsen kümmern, um ein vollständiges bewegtes Koordinatensystem zu bekommen. Schließlich kannst du dir nicht sicher sein, ob eine Sekunde im bewegten System der Sekunde im ruhenden System gleicht. Nach der speziellen Relativitätstheorie bleibt das Abstandsquadrat in jedem System gleich. Mit Abstandsquadrat ist gemeint, dass das S für Abstand eines Ereignisses vom Ursprung steht, und zwar zum Quadrat. Beim Abstandsquadrat handelt es sich also um eine gleichseitige Hyperbel. Für S gleich 1 ist es eine gleichseitige Einheitshyperbel. Zeichne nun unterschiedlich schnelle Raumschiffe ein und schaue, wo ihre Weltlinien die Einheitshyperbel schneiden. Der Abstand vom Ursprung bis zum Schnittpunkt entspricht einer Zeiteinheit für das jeweilige Raumschiff. Und zwar je schneller das Raumschiff ist, desto gedehnter wird eine Zeiteinheit in diesem Raumschiff. Sendest du zwei Lichtpulse so vom Ursprung zum Schnittpunkt aus, dass sie nach der Reflexion gleichzeitig beim Schnittpunkt ankommen, dann bekommst du flächengleiche Lichtecke. Wendest du auf das Abstandsquadrat mit s gleich 1 die binomische Formel an, dann bekommst du das Produkt von zwei Ausdrücken, die als Seitenlängen eines Rechtecks interpretiert werden können. Das Produkt selbst ergibt dann die Fläche dieser eingezeichneten Lichtecke. Und diese Fläche muss ja in jedem System gleich sein weil sie dem umgeschriebenen Abstandsquadrat entspricht. Du kannst nicht nur eine Hyperbel für gleiche Zeiten in unterschiedlichen Systemen einzeichnen, sondern auch für gleiche Orte. Die Hyperbelgleichung ist exakt dieselbe, mit dem einzigen Unterschied, dass das Abstandsquadrat nicht plus 1 ist, sondern minus 1. Auch hier kannst du Ortsachsen unterschiedlicher Systeme einzeichnen und die Schnittpunkte mit der Hyperbel betrachten. Wie du siehst, werden Ortsachsen unterschiedlich schnell bewegter Systeme anders skaliert. Und zwar je schneller sich das System bewegt, desto gedehnter wird eine Längeneinheit in diesem System. Jetzt hast du neben der Ausrichtung der Achsen des bewegten Systems auch die Skalierung der Achsen herausgefunden. Wie du siehst, ist sie bei bewegten Systemen anders als beim ruhenden. Perfekt, jetzt hast du alle notwendigen Grundlagen drauf, um ein korrektes Minkowski-Diagramm zu zeichnen. Mit den erworbenen Kenntnissen werden wir als nächstes die wichtigsten Phänomene der speziellen Relativitätstheorie veranschaulichen. Lass uns jetzt vergleichen, wie viel Zeit im unbewegten System vergangen ist, nachdem eine Sekunde im bewegten System verstrichen ist. Hierbei helfen dir die Linien der Gleichzeitigkeit, also Parallelen zur Ortsachse. Nennen wir den Schnittpunkt der Weltlinie eines bewegten Systems mit der Hyperbel E1. Nun suchen wir ein zu E1 aus Sicht des unbewegten Systems gleichzeitiges Ereignis auf dessen Zeitachse. Dazu zeichnest du durch E1 eine zur Ortsachse parallele Linie. Du bekommst einen Schnittpunkt mit der Zeitachse des unbewegten Systems. Dieser Schnittpunkt ist ein Ereignis, welches aus Sicht des unbewegten Systems gleichzeitig mit E1 stattfindet. Nennen wir es E0. Wenn du die Zeitangaben von E1 im bewegten System und E0 im unbewegten System miteinander vergleichst, dann stellst du fest, dass im unbewegten System mehr Zeit vergangen ist als im bewegten System. Der Ruhebeobachter auf der Erde sieht also, dass nach einer Sekunde, die im Raumschiff vergangen ist, auf seiner Uhr etwas mehr als eine Sekunde vergangen ist. Für den Ruhebeobachter scheint die Zeit im Raumschiff langsamer zu vergehen. Dieser Effekt wird Zeitdehnung oder Zeitdilatation genannt. Nach dem Relativitätsprinzip muss aber auch das bewegte Raumschiff die Zeit im Erdsystem langsamer vergehen sehen als in seinem eigenen System. Schließlich kann sich das Raumschiff selbst als ruhend betrachten. Das geht tatsächlich. Wir haben ja vorhin die Ortsachse des bewegten Systems konstruiert. Auch bei einem bewegten System stellen Parallelen zu dessen Ortsachse die Linien der Gleichzeitigkeit dar. Auch hier musst du zwei Ereignisse finden, die dieses Mal aus Sicht des bewegten Systems gleichzeitig stattfinden. Du zeichnest also die zur Ortsachse des bewegten Systems, Parallele Linie durch das Ereignis E1. Betrachte den Schnittpunkt der Linie der Gleichzeitigkeit mit der Zeitachse des Erdsystems. Nennen wir den Schnittpunkt E3. Für das Raumschiff fanden E1 und E3 zur selben Zeit statt. Aus seiner Sicht ist im Raumschiff mehr Zeit vergangen als auf der Erde. Auch der Kapitän des Raumschiffs kann behaupten, dass im anderen System, nämlich auf der Erde, die Zeit langsamer vergeht, als in seinem eigenen System. Neben der Zeitdilatation tritt ein weiteres Phänomen in der speziellen Relativitätstheorie auf, nämlich die Längenkontraktion. Dazu ein Beispiel, wie du die Längenkontraktion in einem Minkowski-Diagramm erkennen kannst. Sagen wir mal, du bist der ruhende Beobachter und nimmst irgendeinen Stab, der in deinem System eine Längeneinheit hat. Da der Stab aus deiner Sicht in Ruhe ist, erzeugt er zwei zur Zeitachse parallele Weltlinien. Wenn du das eine Ende des Stabs in den Ursprung verschiebst, wird die Weltlinie von einem seiner Enden genau entlang der Zeitachse verlaufen. Ist besser so, weil dieses Ursprungsereignis für den bewegten und ruhenden Beobachter zur selben Zeit am selben Ort passiert. Die Frage ist jetzt, welche Länge des Stabs misst der bewegte Beobachter. Lass uns zuerst die Hyperbel für den Ort einzeichnen. Der Schnittpunkt der Ortsachse des bewegten Systems mit der Einheitshyperbel entspricht einer Längeneinheit im bewegten System. Damit eine Messung richtig ist, müssen die beiden Orte der Enden gleichzeitig abgelesen werden. Alles, was für das bewegte System gleichzeitig passiert, liegt auf Parallelen zu seiner Ortsachse. Schaue also, wo die Weltlinien der Stabenden die Ortsachse des bewegten Systems schneiden. Das ist einmal im Ursprung bei O der Fall und bei ES. Die Strecke OES ist aber kürzer als eine Längeneinheit im bewegten System. Wie du siehst, ist für das bewegte Raumschiff die Länge des Stabs kleiner als in dessen Ruhesystem. Nach dem Relativitätsprinzip sollte aber auch der ruhende Beobachter die Stablänge im bewegten System verkürzt messen. Zeichne dazu den gleichen Stab mit der Einheitslänge auf die Ortsachse des bewegten Systems. Die Weltlinien der Stabenden erzeugen Parallelen zur Zeitachse. Du weißt ja, Linien der Gleichortigkeit. Ihre Schnittpunkte mit der Ortsachse des ruhenden Beobachters ergeben die vom ruhenden System gemessene Längen des Stabs. Wie du siehst, ist sie kürzer als im Ruhesystem des Raumschiffs. Soviel zur Längenkontraktion. Was wir hier grafisch machen ist, wir führen eine lorentz transformation durch. Wir transformieren die Koordinaten von einem ruhenden System ins bewegte System und andersherum, indem wir die Koordinaten einfach am Diagramm ablesen. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, schau im dazugehörigen Lernartikel nach. Wir haben bis jetzt nur eindimensionale Bewegungen betrachtet. Du kannst natürlich noch eine weitere Ortsachse dazu nehmen, um die Bewegung in einer Ebene beschreiben zu können. Das Objekt kann sich dann nicht nur nach links und rechts bewegen, sondern auch nach vorne und nach hinten im Raum. Nach oben kann es dagegen nicht, denn dazu bräuchte so drei Raumkoordinaten. Die Zeit müsstest du in der vierten Dimension einzeichnen. Wenn du das kannst, dann bist du ein richtiger Physikgangster. Du hast ja gelernt, dass keine Weltlinie von normaler Materie flacher sein kann als die Weltlinie eines Photons. Alle physikalisch möglichen Weltlinien können sich also nur in diesem Dreieck befinden. Dieses kannst du für jedes Ereignis einzeichnen. Wenn du dagegen zweidimensionale Bewegung betrachtest, dann können die physikalisch möglichen Weltlinien nur in einem sogenannten Lichtkegel sein. Alles, was im nach oben geöffneten Kegel ist, wird in Zukunft passieren. Zeichnest du einen dazugehörigen nach unten geöffneten Kegel ein, dann befinden sich dort alle Ereignisse, die für das Ereignis im Koordinatenursprung Vergangenheit darstellen. Es gibt nun drei Möglichkeiten, wie dieses Ursprungsereignis und ein weiteres Ereignis in Beziehung zueinander stehen können. Dieses weitere Ereignis kann ja dann entweder innerhalb, außerhalb oder genau auf dem Mantel des Lichtgegels liegen. Stell dir folgende Situation vor. Das Ereignis im Ursprung lautet, drei Raumschiffe starten ihren Flug zu drei unterschiedlich liegenden Ereignissen. Raumschiff 1 fliegt zu E1, Raumschiff 2 zu E2 und Raumschiff 3 zu E3. Welches der Raumschiffe kommt zum jeweiligen Ereignis rechtzeitig an? Oder anders gesagt, in welcher Beziehung steht E0 zu diesen drei unterschiedlich positionierten Ereignissen? Raumschiff 1 wird das Ereignis E1 niemals rechtzeitig erreichen, da es sich außerhalb seines Lichtgegels befindet. Wenn du E0 und E1 miteinander verbindest, bekommst du eine Linie, die flacher ist als die Weltlinie eines Lichtteilchens. Das Raumschiff 1 müsste sich also mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Nach der speziellen Relativitätstheorie ist das nicht möglich. Man sagt, Ereignisse E0 und E1 stehen raumartig zueinander. Sie können sich nicht kausal beeinflussen. Das, was bei E0 passiert, kann E1 nicht auslösen. Wenn beispielsweise E0 die Explosion eines Sterns ist und bei E1 ein Raumschiff plötzlich verschwindet, dann kann die Explosion des Sterns nicht die Ursache für das Verschwinden des Raumschiffs sein. Anders sieht es bei Raumschiff 2 aus. Dieses kann das Ereignis E2 rechtzeitig erreichen, weil E2 sich innerhalb des Lichtgegels vom Raumschiff 2 befindet. Eine Verbindung von E0 und E2 ist steiler als die Weltlinie eines Lichtteilchens. Das Raumschiff 2 überschreitet nicht die Lichtgeschwindigkeit, also kann es mit genügend großer Geschwindigkeit E2 rechtzeitig erreichen. Man sagt, Ereignisse E0 und E2 stehen zeitartig zueinander. Die beiden Ereignisse können sich kausal beeinflussen. Wenn also bei E0 ein Stern explodiert ist, dann kann die Explosion sehr wohl die Ursache dafür sein, dass das Raumschiff bei E2 plötzlich verschwindet. Bleibt nur noch der Grenzfall übrig. Das Ereignis E3 liegt genau auf dem Rand des Lichtgegels. Wenn du die Ereignisse E0 und E3 miteinander verbindest, bekommst du die Weltlinie eines Lichtteilchens. Da aber kein Objekt, welches eine Masse besitzt, und dazu gehört auch das Raumschiff 3, jemals auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden kann, kann das Raumschiff selbst das Ereignis E3 niemals rechtzeitig erreichen. Es hat aber die Möglichkeit, bei seinem Startereignis E0 wenigstens ein Lichtsignal zu E3 zu schicken, welches E3 rechtzeitig erreichen wird, weil sich Lichtsignale eben mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Man sagt, Ereignisse E0 und E3 stehen lichtartig zueinander. Anders ausgedrückt, die beiden Ereignisse können sich nur dann kausal beeinflussen, wenn sich die Wirkung genau mit Lichtgeschwindigkeit ausbreitet. Sagen wir mal, es passieren drei Ereignisse E1, E2, E3. Ich habe sie so eingezeichnet, dass E1 im Vergangenheitslichtgegel von E3 ist und E3 im Zukunftslichtgegel von E1. Die beiden Ereignisse sind also kausal miteinander verbunden. E1 kann sehr wohl die Ursache für E3 sein bzw. E3 kann die Folge von E1 sein. Anders sieht es bei E2 aus. Es liegt in keinem der Lichtkegel von E1 und E3. Soweit so gut. Jetzt pass mal gut auf. Der Ruhebeobachter sieht ja, dass zuerst E1 eintritt, dann E2 und dann E3. Ein Raumschiff, das sich mit geeigneter Relativgeschwindigkeit zum Ruhesystem bewegt, beobachtet dagegen, dass zuerst E2, dann E1 und dann E3 eintritt. Unglaublich, oder? Ein Beobachter sieht eine Reihenfolge, ein anderer Beobachter sieht eine ganz andere Reihenfolge. Dies ist nur möglich, weil E2 eben keinen kausalen Zusammenhang zu E1 und E3 hat. E2 hat nichts mit den beiden anderen Ereignissen zu tun. Es kann weder Wirkung noch Ursache davon sein. Merke dir also, sobald du ein Ereignis außerhalb des Lichtgegels von einem anderen Ereignis hast, dann brauchst du nur mit passender Geschwindigkeit zu fliegen, um die zeitliche Reihenfolge der Ereignisse zu vertauschen. So, das war's. Wenn du noch mehr über Minkowski-Diagramme wissen möchtest oder eine Textversion brauchst, dann schau dir den schönen Lernartikel an. Du darfst gerne das Video sowie den Text und Bilder gerne für deine Zwecke weiterverwenden. Es wäre auch cool, wenn du mich abonnierst. In diesem Sinne, tschüss und bis zum nächsten Mal.